Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation zur von Jugendhakt Hamburg 2020, der Online-Edition. Wir sind jetzt auch live hier verbunden, nicht nur mit den Teilnehmern, sondern jetzt zum ersten Mal auch mit der großen Öffentlichkeit, damit die unsere Teilnehmer präsentieren können, was sie hier in den letzten Tagen geschafft haben. Ähm, kurz vorweg, was ist Jugendtakt eigentlich? JugendHackt ist ein gemeinnütziges deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Menschen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Unser Ziel ist es, mit Code die Welt zu verbessern und dabei ermutigen wir auch insbesondere junge Talente, Mädchen, Menschen mit Fluchterfahrung insbesondere, einfach ein Stück weit die Welt besser zu machen. JugendHackt findet seit 2013 in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, ähm, ist inzwischen über die reinen Hackathon-Veranstaltungen hinausgewachsen zu einem Netzwerk, das auch mehrere Lab-Standorte hat, an denen viele Teilnehmer aus äh, ja, dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammenkommen, um äh, die, die Welt ein bisschen zu verbessern technisches Know-how auszutauschen und äh, neue Freunde zu treffen. Wer ist Jugendtakt hier in Hamburg? Ähm, wir sind ein fünfköpfiges Team von Pädagogen, Informatikern und anderen Leuten aus der IT. Das sind Anne, Wirte, Rike, Torben und ich, ich bin Hanno. Wir organisieren seit einigen Jahren hier ehrenamtlich dieses Event und hoffen, so eine Plattform hier in diesem Channel, die Spaß und Freude an Technik haben. Unsere Veranstaltung wird möglich gemacht durch unsere Förderer, die Joachim Herz Stiftung, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und das jetzt das Jugendinformationszentrum, sowie das eth hier in Hamburg, wo wir auch wenn wir uns nicht remote treffen würden, unsere Veranstaltung mit den tollen Teilnehmern abhalten würden. Wenn ihr oder sie auch Jugendhakt unterstützen wollen, wir haben eine Spendenkampagne, wir sind jedes Jahr wieder darauf angewiesen, Leute zu finden, die unsere Projekte fördern wollen, dann schaut auf Better Place vorbei und ähm, sorgt dafür, dass wir auch nächstes Jahr weitermachen können. Wie sieht so ein, eine Remote-Veranstaltung eigentlich aus? Ich glaube, man stellt 50 Laptops in einen Raum und richtet die Kameras aufeinander. Kleiner Spaß. Wir sind natürlich nicht ähm, in, mit so vielen Laptops dabei, sondern jeder sitzt bei sich zu Hause an seinem Laptop. Normalerweise würden wir uns hier treffen, aber die äh, aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen nehmen wir alle sehr ernst, sodass wir gesagt haben, nein, wir können das auch online. Also haben sich in den letzten äh, zwei Tagen, Freitag und Samstag und eben heute Sonntag, vier Teilnehmerinnen, 14 Mentorinnen und äh, insgesamt sieben Leute aus dem und ein Helferteam äh, versammelt, um die Welt ein Stück besser zu machen. Es waren 48, gute 48 Stunden volle Action, die sechs Monate der, der Vorbereitung gekostet haben. Unser Motto dieses Jahr in leichte Abwandlung des allgemeinen Jugendhack claims remote die Welt verbessern. Wir haben uns, oder was heißt wir, unsere Teilnehmenden, haben sich dem, dem Ziel angenommen, die soziale Distanzierung, die eigentlich viel mehr physisch als sozial ist, weil sozial sind wir uns durchaus noch nahe, haben sich dem angenommen und tolle Projekte entwickelt, die sie nun vorstellen wollen. Dafür übergebe ich jetzt an Julia, die die Präsentation moderieren wird. Yay! Danke schön für diese total schöne Einleitung und nochmal eine gute Zusammenfassung, glaube ich, der letzten drei Tage. Und heute sind wir jetzt wieder hier und äh, dürfen die ganzen Projektideen vorstellen. Und ich glaube, Jugendtag Online ist schon nochmal so was ganz anderes, als wenn man sich vor Ort trifft. Und trotzdem fand ich es total faszinierend zu sehen, dass auch ganz viele neue Jugendliche dabei waren. Normalerweise denkt man ja vielleicht so das ist zumindest so meine Erfahrung, online funktioniert was am besten, wenn man sich vorher schon mal irgendwo getroffen hat und kennengelernt hat. Ähm, tatsächlich funktioniert es aber auch sonst hervorragend, wenn man sich vorher gar nicht kennt und einfach nur online kennenlernt, auch sehr gut. Und das haben, glaube ich, die Jugendlichen an diesem Wochenende ein bisschen bewiesen. Ähm, die haben teilweise auch ziemlich große technische Pannen überstehen müssen, so dass zum Beispiel ein Teilnehmer äh, die komplette Zeit überhaupt keine Möglichkeit hatte, ähm, über unser Big Blue Button, also dieses Videokonferenztool, teilzunehmen per Sprache und Bild. Dann wurden halt andere Lösungen gefunden, zum Beispiel Schreiben. Ähm, es passieren dann aber auch total schöne Sachen. Und zwar, dass vielleicht einfach mal eine Katze im Bild auftaucht oder man Post nach Hause bekommt, wie zum Beispiel diese wundervollen Masken, die wir alle bekommen haben. Ähm, es ist einfach eine verdammt komische Zeit und manchmal auch so ein bisschen einsam vielleicht. Muss ja aber gar nicht. Es gibt so wie Online-Spiele zum Beispiel und die erste Gruppe, die jetzt hier präsentieren wird, die zeigt mal gleich, wie es vielleicht auch nett sein kann, wenn man remote sitzt und wie man trotzdem Spaß zusammen haben kann. Hier kommen jetzt Hanno, Lukas, Miko, Sophia und Arm. Und Arm, der wird nur sein Bildschirm zeigen, denn der hat sich wirklich das ganze Wochenende durchgeboxt, ohne äh, Ton und Video zu haben zu den anderen. Ich würde sagen, bühlfrei funktioniert das, bekommen wir ein... Bildschirm, Screenshare hat startet, wunderbar, das sieht doch schon gut aus. Und damit übergebe ich der Gruppe Brettspielparty das Wort. Bitteschön. Ja, äh, wir sind Miko, Sophia, Lukas, der vom BBB gehasste Arm, sowie Pekka und Yuki als Mentoren.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 einfacher ist als mit mehreren spielern äh, und wir haben noch einen mechanismus der den spielern zufällig krollen zuteilen geschafft zu machen nächstes bild bitte ja also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 Herzlichen Dank euch, dass ihr euer Projekt vorgestellt habt und da sieht man schon, äh, es waren jetzt einige Kameras nicht an. Großer Applaus für euch. Ähm, sieht man auch hier, wird eingeblendet. Fantastisch. Ähm ich glaube, der Punkt ist, man darf auch echt nicht unterschätzen, was man für Voraussetzungen braucht, um so ein Remote-Event überhaupt durchführen zu können. Man braucht irgendwie eine stabile Internetverbindung, man braucht irgendwie was, wo Ton ganz gut reingeht, wo Video vielleicht übertragen werden kann. Und äh, manchmal geht eben nicht alles gleichzeitig. Das ist aber auch okay, weil irgendwie können wir uns dann doch so durch vorstellen. Stopp! Wollt ihr noch Code zeigen? nochmal an die Gruppe zurück. Okay. Ist auf jeden Fall immer ein bisschen schwierig, wenn man gar nicht weiß, wer ist eigentlich gerade auf der anderen Seite. Wir haben total viele Tools gleichzeitig genutzt. Wir haben einmal so ein selbst gehostetes Chat-System, das ist Zulip, das verwenden wir auch außerhalb der Events. Ähm, und dann eben auf der anderen Seite hier über Bild und Ton. Und dann hatten wir tausend verschiedene Räume. Manchmal hat man auch in den einen Raum reingesprochen und aus dem anderen kam gerade der Ton raus. Das passiert. Und trotzdem ist am Ende immer wieder faszinierend, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Gerade bei der Gruppe zum Beispiel waren vier von fünf Jugendlichen noch nie bei Jugendtag dabei. Und dann kommen die meisten Jugendlichen hier mit so einer Idee von, naja, also ich habe schon mal ein bisschen HTML oder ein bisschen CSS gemacht, ich habe schon mal ein bisschen was von Python gehört ähm, und sind dann selber ziemlich erstaunt, was am Ende dann rauskommt. Ähm, eine große Herausforderung dabei ist immer, wie codet man denn dann zusammen? Weil selbst wenn man schon mal was gemacht hat, dann ist es meistens ziemlich alleine für sich zu Hause. Und dann ist die Frage, gut, äh, wie können wir das jetzt austauschen? Und da gibt es eben Git als Versionskontrolle, so eine kleine Software. Es gibt aber eben auch eine Plattform wie GitHub oder GitLab, wo man den Code dann eben untereinander austauschen kann. Ähm, manchmal finden wir da Dinge verdammt kompliziert und wir machen dann so eine Einführung und erklären, was ist denn ein Merge-Konflikt. Das sieht dann ganz komisch aus und da sind Fehler und die Jugendlichen sind teilweise super fit und lösen das einfach intuitiv und probieren einfach mal aus. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, ähm, die man machen könnte. Und zwar einfach ausprobieren und mit dem Gedanken rangehen: man kann ja nichts kaputt machen. Nebenbei entsteht dann auch mal eine Linux-Installation oder was anderes. Und jetzt ist die Frage, können wir noch Code zeigen von der letzten Gruppe? Ja, das heißt, wir haben hier haben wir nochmal ein Screen und ich übergebe das Wort nochmal an die erste Gruppe Brettspielparty, die nochmal ein bisschen Code zeigen wollen. Ja, also es sind auch ein paar Schritte dabei, die ja jetzt halt im später nicht angezeigt werden sollen, wie zum Beispiel Listen. Aber, also, was ist hier Spielername? Man kann da einen Spielernamen eingeben. Mit dem kann man auch dann spielen, zum Beispiel Werpacker. Ja, und dann werden da jetzt viele Sachen angezeigt, zum Beispiel jetzt Bewohner, also Werpacker wäre jetzt ein Bewohner. Und, ähm, ja, der Name wird auch nochmal angezeigt, das ist auch Werpacker.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 Gibt es dann noch, du kannst einen Spieler auswählen, den du retten oder umbringen möchtest. Für retten muss man zwei eingeben, für töten 1 Und wenn man sich die Tränke aufheben will, kann man 0 eingeben. Ja, und dann, da müsste dann auch die Nummer des Spielers hin, den man dann töten möchte. Dann vielen Dank nochmal an Lukas, dass du uns nochmal so einen kleinen Einblick in den Code gegeben hast. Ähm, auch da wieder total lässig, beiläufig vorgetragen, klar. <lacht> ähm, aber ich glaube gerade, die Gruppe hat total viel gelernt an diesem Wochenende. Und ich finde es auch absolut großartig, ähm, dass das dann alle hier im Big Blue Button vorstellen können. Wir haben übrigens, wie ich gerade schon gesagt habe, auch die ganze Zeit uns in solchen Räumen getroffen, ähm, haben uns ausgetauscht und überlegt,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 Und dann schauen wir mal. Robin, Kavian und Robert. Hm, jetzt nochmal hier die Unsicherheit. Soll ich meine Kamera anmachen? Sollte ich sie nicht anmachen? Macht gerne eure Kamera an. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, man muss nicht, und das haben wir auch das ganze Wochenende immer wieder gesagt, es wird hier definitiv keiner zu irgendwas gezwungen. Nur manche Sachen sind einfach ein bisschen einfacher, wenn man einfach dann sieht, ähm, wer ist eigentlich dieser Mensch hinter der Stimme? Wer ist eigentlich dieser Mensch hinter der Idee? Und wer ist eigentlich der Mensch, mit dem ich da gerade zusammenarbeite? Hm. So, ich sehe hier einen Robin. Seid ihr startklar? Klar? Yay, hallo Robin, hallo Kavian, wunderbar. Und wenn ich das richtig sehe, dann wolltet ihr beiden präsentieren, dann würde ich sagen, macht eure Mikros an, ich mache meins aus und die Bühne ist frei für das Projekt Online-Lounge. Jo, wir brauchen die Folie. Ja, eigentlich ist schon geteilt. Also eigentlich teilst du schon, aber es zeigt sich gerade nichts. Ah ja, jetzt. Ah ja, jetzt. Wunderbar. Dann bitteschön. Ein großer Startapplaus schon mal für euch. man sehen? Ja.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 Dann vielen herzlichen Dank und einen ganz dicken Applaus an Robin, Kavian und Robert, die sich das zusammen ausgedacht haben und ja auch grandios umgesetzt. Wie gesagt, die Jugendlichen kommen mit wenig Kenntnissen und sagen, ich habe schon mal ein bisschen JavaScript gemacht ähm, und dann ist es vielleicht anstrengend und am Ende kommt dann sowas bei raus, ähm, weil manchmal dauert es halt, bis man auch herausfindet, wie Dinge funktionieren. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich faszinierend, immer wieder. Ähm, vielleicht muss man trotzdem noch mal so ein bisschen auf das Motto schauen. Ähm, mit Code die Welt verbessern, das ist das Ziel von Jugendhackt und das kann auch hervorragend funktionieren für die Tools, die wir nutzen können, wenn es zum Beispiel eine Corona-Pandemie gibt und man schauen muss, wie können wir trotzdem miteinander in Kontakt bleiben. Ähm, Problematisch wird's, wenn man sich überlegt, okay, was heißt denn mit Code die Welt verbessern und man schaut sich an, was ist eigentlich gerade alles in der Welt los. Da gibt es viele, viele große Probleme, viele große gesellschaftliche Probleme, die wir mit Software definitiv nicht lösen können. Zum Beispiel ein ganz großes Problem, Rassismus ist für die meisten von uns hier tatsächlich erstmal vor allem ein Wort für viele, viele andere auch bei uns, aber auch draußen in der Welt, alltägliche Realität. Das kann man mit ein bisschen Code nicht aus der Welt schaffen. Das ist klar. Die Frage ist aber, wie kann man vielleicht Tools und Werkzeuge bauen, damit die Probleme sichtbarer werden und man sie vielleicht sogar ein bisschen besser lösen kann? Und wie man das machen könnte, das hat sich die nächste Gruppe mal überlegt. Daten gegen rechts. Bitteschön, die Bühne ist eure.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 Ähm, und all dadurch, ähm, wenn wir diese Daten irgendwie möglichst gut verarbeiten können und möglichst gut präsentieren können, kann das auf jeden, ähm, ist unser Wunsch, dass wir damit ein, ähm, eine stärkere Bewusst, ähm, ein stärkeres Bewusstsein für die zunehmende rechte Gewalt in Deutschland, aber auch, wie sie schon sehr lange war, schaffen können. Genau, dafür haben wir ähm, eine Visualisierung gebaut ähm, und zwar haben wir uns dazu entschieden,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 Ich glaube, man hat hier an dem Projekt schon so ein bisschen gemerkt, das sind schon erfahrene jugendtag Je mehr man sich mit dem Thema Daten nämlich beschäftigt, desto mehr merkt man auch, was da vielleicht noch besser werden muss, was man noch mehr bräuchte und was man vielleicht auch selber dazu beitragen kann. Ähm, grundsätzlich überlegen sich die Jugendlichen nämlich selbst, womit sie sich an dem ganzen Wochenende beschäftigen wollen. Am Freitagabend ist ein Brainstorming, wo es dann in verschiedenen Themenräumen zu so Themen wie Umwelt, Schule oder Überwachung einfach Probleme gesammelt werden, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie könnte man das dann technisch lösen auf der Grundlage von zum Beispiel der Hackerinnenethik, ethik die wir dann auch besprechen, genauso wie andere Sachen, was sind eigentlich öffentliche Daten, warum wollen wir die öffentlich, so wie die Gruppe eben gerade und was sind eigentlich private Daten und warum wollen wir die auf jeden Fall schützen? Damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Die hat sich nämlich überlegt, wie sicher sind eigentlich private Daten und vor allem, wie sicher ist es eigentlich, wenn ich irgendwo in diesem Internet unterwegs bin. Wie genau Sie das gemacht haben, das erzählen Sie am besten selbst. Hier kommt jetzt das Jugendhackt VPN mit Niklas und Alex. Die Bühne ist eure. Eure Präsentation könnt ihr jetzt teilen. Wunderbar, perfekt. Bitte schön. Wir sind Niklas und Alexander. Wir sind ein kleines Team von Hackern und wir haben uns mit dem Thema VPN beschäftigt und ganz schnell einen erstellt. Ja, unser Problem im Internet war hauptsächlich, dass man ja so nicht richtig anonym ist, sondern jeder den eigenen Abdruck vom Computer sehen kann. Und dass alle großen VPN-Anbieter unsere Daten erstmal auf ihren Servern speichern. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir eigentlich mehr Anonymität im Internet haben wollen. Aber dass wir immer denken, dass die großen Firmen unsere Daten ja auch wieder irgendwie speichern und sehen. Und ja, was haben wir uns dann vorgestellt? Dass wir wirklich einen großen VPN-Service mit einer Vielzahl an Servern hätten. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, zu schauen, wie können wir das Ganze umsetzen. Dann haben wir uns einen Server eingerichtet und einen Webserver aufgesetzt, um diese wunderbare Website laufen zu lassen. Und dann haben wir einen VPN-Dienst auf diesem Server eingerichtet dass wir anonym im Internet sein können. Und ja, was haben wir dann am Ende damit erreicht? Wir haben einen vollständigen VPN-Server, über den wir ins Internet gehen können und nicht mehr unsere eigene Fingerabdruck, sage ich jetzt mal, hinterlassen und unsere eigene kleine Website. Wie gesagt, wir haben uns sehr für das Thema VPN interessiert. Wir, wir wollen den anonymisten VPN machen. Wir haben das Ganze über Outline gemacht, also uns ein kleines, äh, den kleinen Outline benutzt, der äh, dann Server verbunden. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen. Ja, und hier ist jetzt einmal der Code von unserer Website. Der ist leider nicht auf GitHub zu finden. Aber hier nochmal ein kleiner Überblick, wie wir die Website geschrieben haben. Das war's jetzt. Wunderbar, dann herzlichen Dank euch und einen großen Applaus für Niklas und Alex, die sich überlegt haben, wie kann man eigentlich ein bisschen Privatsphäre schon da im Internet unterwegs sein. Ähm, wir versuchen bei Jugendhakt immer so ein bisschen Abstand von der Schule zu gewinnen. Das ist nicht immer so einfach, weil klar, es ist einerseits Wochenende. Andererseits, in der nächsten Woche stehen genauso Tests und Klassenarbeiten an und natürlich auch für Jugendliche, die hier aktiv sind. Ich habe größten Respekt für alle, die tatsächlich, was ich so gehört habe, vor, bevor es hier losgeht, nämlich so zwischen neun und zehn, sich morgens noch mal hinsetzen und irgendwie Schulsachen erledigen müssen, finde ich persönlich ziemlich beeindruckend. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich auch inhaltlich dieses Thema Schule immer irgendwo in der Diskussion meistens eher so ein bisschen negativ. Vor allem die Jugendlichen, die hier sind, man merkt es ja, da ist eine sehr große Neugier und Wissbegierde da. Die wird aber nicht immer ganz erfüllt. Zum Beispiel beim Thema Informatik. Informatikunterricht gibt es nicht überall und das finden viele Jugendliche auch echt ärgerlich und echt ein Problem. Und dann kommt noch die Frage dazu, warum müssen eigentlich immer nur LehrerInnen erklären? Kann man sich nicht gerade, wie es bei Jugendtag da auch passiert, dass man sich gegenseitig was erklärt, kann man das nicht irgendwie ein bisschen besser machen? Das hat sich auf jeden Fall die nächste Gruppe überlegt und dachten sich, ja, wir machen einfach mal eine Lernplattform, wo wir von SchülerInnen Sachen für SchülerInnen erklären können. Hier kommen jetzt Fabian, Anton, Ruven und Nitja. Die virtuelle Bühne wäre frei.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 was die Vorteile auch von online sind, denn zum Beispiel irgendwie mit Nidja hatten wir eine Inderin dabei, die gerade in Berlin lebt. Wir haben herausgefunden, dass wir eigentlich total verteilt sitzen, von Ulm über Chemnitz bis natürlich nach Hamburg, quer verstreut und trotzdem können wir gemeinsam an Sachen arbeiten. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Franzbrötchen schon ein bisschen vermisst, aber gut, es ist nochmal eine andere Geschichte. Ich bin ziemlich begeistert und beeindruckt beeindruckt, was alles rausgekommen ist. Ähm, vor allem haben, glaube ich, die Jugendlichen ganz gut gezeigt, dass Code ein Werkzeug sein kann. Aber auch Orga hat gezeigt, wie gut Code ein Werkzeug sein kann. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben hier eine kleine Applaus-Application, dass man so ein bisschen dieses Gefühl von ähm, Applaus irgendwie digital abbilden kann. Wir hatten auch noch ganz viele andere schöne Kleinigkeiten. Normalerweise fragen wir in dem Raum immer, wie geht's denn euch gerade so? Und dann kann man sagen, ja, super und man merkt so eine Stimmung. Das ist online natürlich ganz anders und deswegen hat Hanno ich glaube, eine Woche lang super viele Tools entwickelt, wo man zum Beispiel dann klicken kann, wie, man, wie es einem gerade geht, ähm, irgendwelche Wegweiser, wie man sich durch diesen Online-Dschungel findet, verschiedene Pads, also äh, kurze Zusammenschriften, welche Tools man einsetzen kann, was es alles gibt, ähm, also total viele Sachen, die entstanden sind, auch schon im Vorfeld für genau diese Veranstaltung. Und jetzt sind wir schon angekommen beim letzten Projekt, was hier vorgestellt wird. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Code kann ein Werkzeug sein. Das ist auch toll. Aber Code kann manchmal auch echt einfach nur schön sein. Meistens hoffentlich beides. Aber die letzte Gruppe, die zeigt nochmal, wie es ist, wenn Code richtig schön ist. Bitte lehnt euch alle, lehnen sie sich zurück für das letzte Projekt. Bob Ross to 3D heißt das. Und ja, das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 Ähm, also wo finden, da ist das also sie können nicht direkt ineinander spawnen. Ähm das ist ganz gut weil das wäre nicht sehr realistisch und zum Schluss wird noch das Gras generiert da wo äh, Wiese ist im Wald ist ein bisschen weniger Gras und auf dem Bergen ist noch weniger Gras ja so viel äh, zu dem hier ähm, ja also man kann sich seine eigene Landschaft sozusagen kreieren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 einer der Sätze, die hier am häufigsten gefallen ist, war, ja, und dann könnten wir auch noch machen oder hätten wir auch noch machen können. Ich glaube, dass die Jugendlichen so weit gekommen sind, dass es natürlich auch den MentorInnen zu verdanken. Und ich glaube, auch die haben sich nochmal einen ganz großen Applaus verdient. Yuki, Pekka, Lukas, Blinri, Abraham, Peter, hier Malte, Elisabeth, Sepp, Edgar, Johannes und Lukas. Ähm, die alle rumgewuselt sind und unterstützt haben, wo sie konnten. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und damit äh, sind die Projekte vorgestellt. Das heißt, mein Part ist beendet und ich übergebe wieder an Hanno. Sofern er denn Lust hat. Hanno. <lacht> ja gut, wird bestimmt gleich auftauchen. Ähm, ja. Ach so. Die Kamera umzuschalten. Ach ja, wunderbar. Das war ja auch, glaube ich, so ein, schöner, so ein schöner Running Gag. Uh, wir machen es remote, ist ja super wenig dann Technik nur vor Ort. Und die Bilder, die ich gesehen habe, die bei euch in Hamburg stehen, wenig Technik ist das definitiv nicht. <lacht> also, ja. und ich glaube auch dass meine Kamera sich gerade nicht bewegt. Ich rede einfach hier blind in die rein. Sehr schön. Ja, ein bisschen, bisschen abgehakt ist das. Das ist natürlich, ja, wenn viele Menschen auf einem Haufen hängen und alle wollen Internet machen und der eigene Rechner möchte eigentlich auch gerne zehn Sachen gleichzeitig tun. Das Problem hatten wir auch öfter. Der Rechner <lacht> leider nicht mehr sichtbar ist, aber das macht nichts. Das waren viele tolle Präsentationen. Danke für die Moderation, Juli. war klasse. Außerdem. Obligatorischen. In Hamburg sagt man tschüss. Wir sehen uns alle 2021, dann hoffentlich wieder im beta alle persönlich und ohne Maske. Ich setze meine Maske jetzt auch wieder auf, damit ich wieder rausgehen kann und mich mit anderen Leuten treffen kann, raus aus dem kleinen Recording-Studio hier. Folgt uns auf äh, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube oder auch auf Mastodon, auf ähm, Folgt Jugendtakt, folgt Jugendtakt Hamburg. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Jahr.